Weiter geht es in der Reihe Didaktik digital. Wie kann ich didaktische Methoden im digitalen Raum umsetzen? Diesmal Peer-Feedback. Beim Peer-Feedback tauschen sich die Studierenden zu einer Aufgabenstellung aus. Der erste Schritt ist also, dass die Studierenden eigenständig die Aufgaben bearbeiten. Im zweiten Schritt dann diese Lösungen, die sie erstellt haben, untereinander austauschen, sich gegenseitig zur Verfügung stellen und die Lösungen des anderen sich genau anschauen und dann im dritten Schritt sich gegenseitig Feedback geben. Das lässt sich online am allereinfachsten umsetzen, indem man ein Videokonferenz-Tool wie Zoom nimmt und dort dann Breakout-Rooms einrichtet und dort die Studierenden dann bittet, sich auszutauschen. Alternativ, wenn man es eher asynchron machen möchte, kann man es natürlich auch mit einer Lernplattform wie zum Beispiel OpenOlat machen. Dort kann man dann zum Beispiel Gruppen erstellen. Über den Einschreibebaustein können die Studierenden dann einander zugeteilt werden und können sich dann dadurch, dass sie dann gemeinsam oder zu zweit in einer Gruppe sich befinden, eben asynchron gut austauschen. Ich zeige mal das einfachste Beispiel, wenn man es nämlich in Zoom macht, also im Rahmen einer synchronen Videokonferenz. Ich habe eine Konferenz gestartet, habe jetzt hier mal mich selber als Teilnehmenden hinzugefügt und wenn ich jetzt das möglichst einfach und schnell machen möchte, starte ich eine Breakout-Session und wähle dann die automatische Zuweisung. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden alle nach dem Zufallsprinzip auf die verschiedenen Breakout-Rooms verteilt werden. Hier können Sie dann sagen, wie viele Breakout-Rooms das sein sollen. Die werden dann erstellt, die Leute werden hier automatisch auf diese Räume verteilt und Sie können dann diese Breakout-Sessions starten. Ich bestätige jetzt mal hier aus teilnehmenden Sicht, dass ich in diesen Raum reingehen möchte. Das sieht man dann gleich hier, dass die Person... Dort grün angezeigt wird, sobald sie in diesen diese Einladung in diesen Breakout Room angenommen hat. Sobald dort also beide Personen drin sind, können sie sich dann miteinander austauschen. Und ich zeige das mal, indem ich jetzt sozusagen in meiner dozierenden Rolle auch einmal in diesen Breakout Room reingehe. Und dann sehen sie, wie das jetzt aussehen würde für die beiden Teilnehmenden. Man sieht also, es sieht so ähnlich aus wie in dem normalen Meeting. Man hat hier nur ein bisschen weniger Möglichkeiten unten. Wichtig ist aber, man hat im Prinzip auch diese Möglichkeit, hier den Chat zu benutzen. Und äh, im Chat kann man jetzt zunächst mal natürlich sich austauschen, äh, was allerdings jetzt gerade, wenn man zu zweit ist, natürlich nicht unbedingt notwendig ist. Das kann man mündlich machen. Äh, der Punkt ist aber, dass man hier auch die Möglichkeit hat, Dateien hochzuladen. Das heißt, Sie können an die Studierenden bitten, hier einmal im Chat äh, drauf zu klicken auf Datei Upload und dann eben die Aufgabenlösung hochzuladen in meinen Kursen. In meinen Software-Einführungskursen sind das dann eben Do-Files, die die Studierenden erstellt haben. Die laden Sie dann hoch und dann gibt es eben eine gewisse Zeitvorgabe, dass die Studierenden zum Beispiel zehn Minuten Zeit haben, um jetzt sich die Lösung der anderen Person sehr genau anzusehen, sich am besten auch Notizen dazu zu machen, ob dazu Fragen bestehen oder ob es Tipps gibt, wie man vielleicht besser vorgehen kann. Und dann gibt es eben die nächste Phase, wo die Studierenden sich dann austauschen in diesen Breakout-Rooms und sich dann gegenseitig eben Feedback zu ihren Lösungen geben. Abschließend kann man natürlich dann wieder zurückkommen in das Gesamtmeeting und dann die Ergebnisse besprechen, beziehungsweise schauen, ob es noch offene Fragen gibt. Das Schöne bei diesem Peer-Feedback ist, dass die Studierenden in beiden Rollen profitieren, nämlich als Feedbackgeber haben sie die Möglichkeit, eben sozusagen dem anderen nochmal ein Feedback zu geben und, und können da sozusagen das einüben, auch nochmal anderen Tipps zu geben zu, zu, zu diesem Thema und als Feedbacknehmer haben Sie natürlich auch einen Vorteil, weil Sie da dann wirklich nochmal Tipps bekommen und inhaltliches Feedback zu Ihrer eigenen Aufgabenlösung. Das als kleiner Einblick in die Umsetzung von Peer Feedback.